Erstens, legen Sie das unerreichbare Ziel ab, herausfinden zu wollen, wie Ihr Partner oder Partnerin wirklich ist. Ach, Freud hätte nicht herausfinden können, wie Frau Freud wirklich ist. Zweitens, halten Sie nach Ausschau, was Sie auf der besseren Seite Ihres Partners bisher übersehen haben. Drittens, lassen Sie sich dabei nicht durch Aufblitzen, sondern nicht zu guten Seiten ablenken. Wenn Sie diese drei Schritte befolgen, werden Sie die bessere Seite Ihres Partners besser kennenlernen. Und es wird Ihnen mit diesem besseren Partner besser gehen.